Annette B. Ihr Lieben, ich verfolge euch von Anfang an, bin selbst auf Hartz IV und gründe gerade ein Unternehmen. Ich gründe gerade ein Unternehmen. Ich dachte, Hartz-IV-Empfänger sind faul, machen nichts. Also ein Unternehmen gründen ist so ziemlich das Gegenteil von Faulheit. Da kann sich äh, manche abhängig, -Abhängig Beschäftigter eine Scheibe abschneiden davon, was Leute machen, die ein Unternehmen gründen. Davon mal abgesehen. Seit September hat mein Jobcenter meinen Weiterbewilligungsantrag nicht bearbeitet. Seit September. Jetzt haben wir... Dezember, von wann ist diese Nachricht? September. Kann sich jeder ausrechnen? Trotz unzähliger Anrufe und Vorsprachen und Versicherung des Jobcenters, dass das Geld bald kommt. Ich müsste aufgrund mangelnder Einnahmen derzeit 100% für mich und mein Kind bekommen und borge mir gerade alles zusammen. Kein einziger Cent seit Ende August. Kein Geld, keine Nachricht. Und so Aussagen wie, das Geld kommt bestimmt bald. Das klingt so ein bisschen, als hätte man, hätte man so einem Halodri aus seinem Freundeskreis irgendwie 50 Euro geliehen. Und er kommt einfach nicht damit über den, über den Tresen, aber es handelt sich um das Geld, was äh, für eine Mutter und ihr Kind, die nebenbei noch ein Unternehmen gründet. Hä?